Bam <laughs> Hey! Weiß jemand von euch, was wir alles mitnehmen sollten? Wir sollten Essen, Trinken und Sonnenschutz mitnehmen. Oh nein! Ich habe meine Sonnencreme total vergessen. Kann ich welche von euch haben? Na klar, du kannst welche von mir haben. Danke. Schau mal, da kommt Herr Müller. Morgen Kinder! Habt ihr alles für den Segelausflug dabei? Ja, natürlich. Sehr gut! Dann bitte zu zweit in diese Richtung gehen und auf dem Weg dahin könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was ihr euch unterm Segeln so alles vorstellt. Also ich stelle mir vor, dass es ungefähr so wird. Ui, ui. Ist das Deck schon geschrubbt? Ja, natürlich. Captain, Captain, Captain. Was ist denn? Sehen Sie da vorne, da vorne. Wer ist das denn? Ich bin Captain Schwarzknochen. Kämpft gegen mich oder das Schiff wird untergehen. Nicht lange ich auf diesem ah. Schiff... Ah. So sei es. Ah. Hallo Kinder, bitte alle da vorne in einer Reihe aufstellen. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Und jetzt schön leise sein, ich muss euch nämlich jemanden ganz wichtigen hier auf diesem Schiff vorstellen. Oh, wer könnte das bloß sein? Da ist er ja. Hallo Kinder. Das Kinder ist euer Skipper. Er heißt Olaf. Wenn ihr jetzt also irgendwelche Fragen an ihn habt, dann könnt ihr ihn jetzt fragen. Werden wir Piraten sehen? Piraten gibt es leider nicht. Oh, schade. Also Kinder, dann zeige ich euch mal das Schiff. Bitte in diese Richtung. Bitte schön vorsichtig laufen, aufpassen wo ihr hintretet und nicht übers Geländer fallen. So, bitte wieder hier vorne sammeln, Kinder. Okay, machen wir. Oh, ich hoffe, wir kommen wieder schneller nach Hause. Und jetzt sagt doch mal, Kinder, wie hat euch der Tag so gefallen? Also ich fand das... Hmm. Ui.